hallo nes freunde und nes freunden ich zocke alle nes games dieser welt von a bis z und heute ist dran der Mutantenvirus. das cover schaut ja schon mal richtig nice aus mal schauen wie es mit dem spiel aussieht gut hüpfen wir gleich mal rein ich kenne das spiel wie so oft noch gar nicht und lerne es mit euch zusammen kennen der Mutantenvirus virus erbreitet sich aus Sieht mir eher nach einem Computervirus hier aus. Ich hätte jetzt eigentlich noch auf einen, einen biologischen gedacht. Und da kommt schon der Mann im Raumanzug und... Und... Ähm, okay. Und was mache ich jetzt? Ich kann mit B gehen oder fliegen. Äh, was mache ich da? Ich... Kann Da schießen, Bin mir nicht sicher, was ich machen muss. Es muss alles grün werden, äh, blau werden. Da unten bewegt sich noch was. Soll ich nicht? Soll ich nicht mal alles, soll sich nichts mehr bewegen. Das schließt alles andere Dinge stoßen andere Dinge an. Okay, hört auf, Dinge anzustoßen. Bringt das irgendwas, was ich da mache? Ja, ich habe keinen Blei. Ich habe auch die Beschreibung nicht gelesen. weil Ich bei jetzt einfach mal drauf. Der Sound ist nicht sonderlich gut. Die Grafik auch nicht. Was das Ding da unten? Ja, vielleicht so ein kleiner Hinweis, was ich hier machen soll. Springt Start drücken irgendwas? Äh, nur Pause. Select bringt irgendwie auch nichts, oder? Hm. Was, was kann ich hier tun? Kein Plan, Leute. Ich habe sowas von überhaupt keinen Plan. Bisschen Erklärung hätten wir da echt gut getan. Da, da bewegt sich was, wenn ich da einfach drauf baller, was, was ist dann? Bringt das nichts. Oder muss ich das einfach rausfliegen? Die Grafik ist echt schlecht. Ich hätte da jetzt nur rausfliegen müssen. Okay. W wer. Wieso hätte ich. Okay. Egal. Warum hat sich denn noch was bewegt? Okay. Egal. Weiter geht's. Weiter geht's. Und. Jetzt ist da irgendwie wieder so ein Virus. Ich muss der Eindämmen, den Virus nehme ich mal an. Wie kann ich das eindämmen, das Zeug? War das? Habe ich es geschafft jetzt? Virus ist eingedämmt, oder? Kann sie nicht mehr weiter ausbreiten? Ich mache sie noch alles zu hier. Ist das gut jetzt, was passiert, oder nicht? Ah, ich habe alles weggebrezelt. Irgendwie. Bin mir immer noch nicht so sicher, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber ich glaube, es war gut. Ähm, jetzt kann ich danach kann ich da rüber gehen. Weiß nicht, ob das jetzt eine gute Entscheidung war oder nicht. Jetzt kann ich da einfach rüber. Okay. Die Steuerung ist auch nur so ein mittel. Okay, da ist jetzt alles blau Blau ist geheilt nehme ich mal an Da, da ist noch was lila Weg damit ist ein bisschen hat im mittel was von splatoon okay. Ja ist schon weit sehr weit hergeholt, aber Irgendwie ein bisschen was von splatoon ist hat schon okay da habe ich das weggebrezelt ich nehme mal an, das war wieder gut und ich gehe hier weiter zum nächsten Virus. Ja, wegen K. so eine epische Grafik und dann das Maxl, was man steuert, kaum erkennbar. Naja. Und warum sind diese, diese Passagen, wo ich einfach nichts tun muss? Wie, wie, wa, wieso? Oder sollte ich da was tun und weiß es nur nicht? Jetzt schreit dringend nach das Spiel, Leute. Was zur Hölle geht hier eigentlich ab? Keinen Plan, keinen Dunst hier. Alles hier, eindämmen hier. Da bewegt sich noch was. So, da. Okay, das wird mal hier geschafft. hier. das schaut auch ganz gut aus. Wenn ich da hier das da unten also wenn sich, ich glaube wenn sich blau ausbreitet ist es gut und wenn sich lila ausbreitet ist es schlecht und ich kann das eigentlich nur mit hier draufballern an die Wände irgendwie richten okay alles, alles gelöscht weiter geht's macht es mir spaß eigentlich nicht ich weiß nicht das gameplay macht mir einfach keinen spaß ist nicht lustig ist es innovativ damals gewesen ich weiß nicht wahrscheinlich auch nicht oder ich fliegt einfach weiter was soll passieren ah das zeigt mir da immer den weg an wo ich gehen könnte okay und da unten könnte ich noch was wegbrezeln und da ist aber auch nichts okay ich muss irgendwie runterkommen ich hätte da davon unten gehen sollen glaube ich kann ich jetzt ewig nach rechts weiter fliegen und es passiert nichts oder was na leute davon dass das, das macht mich nicht glücklich das spiel kein schönes spielerlebnis das tut mir leid Okay, jetzt, ich weiß, jetzt, mich da auf der Landkarte Jetzt muss ich noch ein bisschen weiter nach rechts Und dann kann ich mich für unten entscheiden Okay, boah, ist das zah, Boah, ist das zah, Richtig zah. Das ist wieder so eins von den Let's Plays, die sich niemand anschauen wird Weil niemand dieses Spiel mag Vielleicht schauen sich ein paar Leute an Die sich sehen, weil ich abkotze dabei Falls dem so ist auch das bitte in die Kommentare. Äh, ich fliege jetzt unten. Ich möchte es den unteren Ausgang haben. So. Na. Ich glaube, die Idee ist ja gar nicht mehr so schlecht, aber das Spiel selbst ist halt leider. Warum, da passiert ja so oft einfach gar nichts. Was ist, wenn ich das trotzdem hier anmale? Bringt mir das irgendwas? Ich male einfach mal hier an. Oder ist es einfach nur nutzlos? Ich weiß es einfach nicht. Ich habe so das Gefühl, es ist nutzlos. Wenn ich da hier drüben noch so verteile hier. Wenn ich hier so eine Barriere mache. Weiß man nicht so genau, ob das, was, ob das sinnvoll ist. Ob man da vielleicht einfach alles anmalen muss? wahrscheinlich nicht Aha hier ist die Superzelle der Endgegner ich dämme das hier ein hier? Also ah, eingedämmt. Weg damit. Da ist noch was zum wegbrezeln. Ja. Sehr gut. Da die da, die da, die fehlt noch da. Da ist noch was. Da drüben, das letzte. Gib Gas, Junge. Ich weiß nicht, gibt es noch Zeit? Ich glaube nicht. <lacht> ich habe so überhaupt keinen Plan, was hier abgeht. Komm man Weg damit. Mach es, weg. Okay, weggebrezelt. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt habe ich auf der Karte eigentlich alles eingefärbt. Was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht? Man weiß es nicht so genau. Ah ja, es war offensichtlich gut. Ich habe hier gut gemacht. Jetzt wird ein bisschen Story erzählt mit Bild und Text. Naja, immerhin. Pixel-Grafiken sind ja gar nicht mal so schlecht. Wird jetzt schwieriger? Kommen wir jetzt endlich mal richtige Gegner? jetzt wird schon versucht hier eine epische story zu erzählen aber das reicht nicht Leute, das reicht nicht das reicht einfach nicht sorry schluck kaffee noch kaffee ist schon alle verdammt okay wird wirklich viel wert der story gelegt hätte ich jetzt nicht mehr erwartet Es geht also doch um computer werden Ich sehe es gerade, ich Idiot. Es steht sogar am Cover. Lesen muss man können. Lesen, Leute. <lacht> lernt lesen. So, Pro-Tipp für Gamer: Lernt lesen. Wenn möglich, auch gleich auf Englisch. Okay. Ich schaue mir das noch an. Was ist das? Das fliegt da. da fliegt da. Das ist was rausgeflogen. Was ist das hier? Das ist ja auch irgendwas. Was ist das jetzt? Aha, ich wird irgendwas eingesammelt. Okay. Jetzt ist grüner Schleim böse. Okay. Wir machen jetzt den grünen Schleim mal weg. Ich werde den grünen Schleim wegmachen. Weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg. Ich glaube, ich hätte da nicht reinfliegen dürfen. Ich glaube, ich hätte da nicht reinfliegen sollen. Na, ich hätte einfach nicht reinfliegen sollen. Okay. Nachher ist mir immer gescheiter. Das ist bekannt. So oh, Augs hat mich weggebrezelt. Okay, jetzt gibt Gegner. Es gibt Gegner. Das macht es sich schon ein bisschen interessanter das ganze zu geben, keine Frage. Aber kann ich diese Gegner auch wegbrezeln? Das ist die Frage. Ja, meine Energie sinkt. Wieso? Weil ich im grünen in den grünen Zeug drin war. Nein, ich will, ah, das Zeug breitet sich aus, verdammt. Ah, ich bin schlecht. So, ich muss das hier eindämmen irgendwie. Nein, weg damit. Weg, weg, weg, weg, weg, weg. Wieso? Ah. Hm, schon wieder Gemorph. Verdammt. Es ähm, muss doch irgendwie möglich sein, das Zeug hier aufzuhalten. So, ich breche das jetzt. Was geht hier? Was geht? Ich soll das ah, Ich, ich schaffe das nicht gerade, ich sehe das schon. Das wird nichts, das wird nichts mehr. Das ist. Mein Tod ist für vorprogrammiert. Diese anderen Viren, muss ich muss den ins Blaue mal. Ja, ich bin im Blauen und aus dem Blauen noch mehr Blaues machen. Na. Der Dreck brezelt mich einfach weg, okay. Na, meine. Ah, ja, ja, ja, ja, da habe ich ein bisschen was jetzt hier. Ah, und da kommt schon wieder so ein blöder Ball und macht mich Platz. Ja, das habe ich am Anfang versemmelt. Ähm, wenn man es am Anfang versemmelt, kann man es anscheinend nur schwer wieder gut machen. Scheint zumindest hier so. Okay, ich habe hier jetzt ein bisschen was weggenommen. Okay, das schaut ja ganz gut aus. Ja, ah, vielleicht habe ich doch noch eine Chance. Jetzt bin ich hier im Plan und aus dem Plan in Sicherheit wird einfach mal Fett rausgebrezelt Jetzt muss ich nur noch schauen, dass mich ähm, diese Bomben hier ah, verdammt bin ich zu so weit rausgekommen. Ah, es kostet mich Energie, wenn ich da rauskomme jetzt mal. Ah, wieso kann ich das dann nicht. Oh ja, jetzt! Jetzt schaut's gut aus. Ob ich das noch schaffe, das Level mache noch. Die eine Stage versuche ich noch, bis ich Gemover bin. Ah, wenn ich jetzt das Select drücke, bringt mir das irgendwas? Ah, ich kann irgendwie was ändern, wenn ich Select so drücke. Okay. Ich glaube ich werde dieses Spiel nicht mehr vollständig erfassen können macht da nichts ich will es machen mal da oben weiter vielleicht ah. nein brezelt mich weg ich könnte es bitte aufhören mich wegzubrezeln es nervt mich aha jetzt habe ich so eine bombe mal zerschossen Nein, das ist das übernimmt immer wieder diese Ecke hier. Das Zeug, wieso ich da und dann da oben und dann ah, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nicht geschafft. Leider nicht geschafft. Okay, Level 2 war schon deutlich anspruchsvoller und das Ganze ergibt schon irgendwie einen Sinn. Aber zehn Minuten reichen einfach nicht für dieses Spiel. Für dieses Spiel reichen keine zehn Minuten, aber. Ist es, ist es mir jetzt wert, 2019 noch mehr Zeit in dieses Spiel reinzustecken? Nein, muss ich sagen. Leider nein. Also ist nicht sehr zugänglich und ich habe leider auch keinen Bock, mich da reinzufuchsen. Ähm, wenn ihr großes, großer Fan seid von ähm, dem mutierten Virus hier, ähm, dann schreibt es mir in die Kommentare und sagt mir bitte, was ich alles falsch gemacht habe, beziehungsweise welche, welche Aspekte ich hier vielleicht alle vergessen habe. Grafik finde ich nicht sonderlich toll, Sound finde ich auch nicht sonderlich toll. Pff, ja, einzig die Zwischensequenzen, da es da so gibt, sind ganz nett gemacht und die Bilder, aber das war's auch schon. Das war's auch schon. Hm. Nee, ist nicht meins. Es ist definitiv nicht meins und ich glaube auch, es ist nicht so unbedingt das beste Spiel der Welt. Gut, beim nächsten Mal geht es vielleicht etwas Besseres. Ich hoffe es, ich hoffe es für mich und für euch. Wenn ihr noch mehr NES-Games sehen wollt, einfach mal abonnieren. Ansonsten Daumen hoch da lassen und am meisten freue ich mich über über Kommentare. Davor ist die Freude immer besonders groß. Ciao, ciao Leute, bis bald.